Wo fahren wir denn hin? Wir fahren nach Österreich. Aha. Nach Kaprun. Ja, ungefähr noch 644 Kilometer. Okay. Hallo Leute. Heute ist der 19. November 2021. Wir sind wieder am Kitzsteinhorn. Wetter lässt ein bisschen zu unten. Sitzen, aber man kann es nicht fahren. Blaue Piste, gut zu fahren. Wie sieht's aus? Ja, gut sieht's aus. Wir haben jetzt gerade Pause gemacht, haben was gegessen. Pedatensuppe und den Kaiserschmarrn Ja, jetzt sind wir drei oder schon viermal Mal oben gewesen. Ja? Einmal bis runter zum Jet, Jet 1 runtergefahren. Und dann sind wir auch den Kristallbahn äh, auch mal gefahren. Ja. Welche Ideen hast du? Ähm, ja, wir fahren jetzt so ein bisschen. Das Wetter wird nicht gerade besser. Ähm, und wenn es uns nicht mehr dauert, dann fahren wir halt zurück. Gut, dann so machen wir das. Also eine gute Stunde machen wir bestimmt noch. Bestimmt noch. Ja. Ja. Okay. Heute ist der 18. November 2021 und wir stehen hier an der Bushaltestelle, Gastruf zur Mühle und fahren jetzt äh, zum Kitzsteinhorn genauer gesagt zur Talstation und werden mit den Gletscherjets hinauffahren bis zum Gipfel, zur Gipfelwelt 3000. Wir sind jetzt im Gletscherjet 1 an der Bergstation Möglich ist, dass wir jetzt noch zweimal abfahren. 3000. Das war sehr interessant. Wir ähm, haben uns die Gegend angeschaut, dann sind wir den Tunnel runtergelaufen bis zum, äh, zur Plattform ähm, durch äh, zone und das war also schon sehr interessant. Vor allem der Rückweg war anstrengender als gedacht. Ja.